Die, die wollen mit Kein Mensch guckt hin, kein Mensch guckt hin. Und dann kommen die. Nein, ja, ich springe mir hin. Digga, hat der gerade eine fette Schelle getroffen.